Hallo, meine Pokéfreunde und Pokédenken, willkommen zur 15. Folge von Pflanzen gegen Zombies. So, in der letzten Folge haben wir hier eine Kaffeebohne bekommen, eine Kakaobohne, und jetzt können wir auch, na gut, nicht alle, aber die meisten der Nachtpilzen, sage ich mal, benutzen. So, und ich würde sagen, das benutzen wir auch. Uh. Da macht eigentlich bei so einem Set. Was ist denn dort da drauf? Das Hört man das. Ich weiß nicht, ich glaube, da macht das ja eigentlich mehr Sinn. Die, die Hochwalnuss. Ja, ich glaube schon. Kakaobohne mache ich jetzt nur dieses eine Mal. Eigentlich benutze ich das ungern aber. Ich benutze es in dieser Runde mal, damit ich zeigen kann und so. Zusammen mit Was ist denn? Stark von denen der denke ich mal. Das ist eine Bombe. Macht Bum boom, Batz boom. Und dann ist alles kaputt. Hey, einen Pilz können wir noch. Hypnopilz. Ja, machen wir den Hypnopilz. der ist doch ganz cool. Okay, dann auf die Fe auf die Plätze fertig, los. Abschnitt 4. So, ich habe gerade eben vorhin erst die, die, die letzte Folge hochgeladen <lacht> und ich habe mir so, ja komm, ich habe wieder Bock auf Platz gesammelt, jetzt spiel ich spiele jetzt einfach weiter. Falls mir im Hintergrund welche Runde hört oder so, dann ja, dann ignoriert einfach. Ja, glaube ich am meisten wenn man das einfach ignoriert. So, du kriegst erstmal aufs Maul hier. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier die Sonnenblumenreihe. Okay, wie machen wir das? Äh, die packen wir ganz weit vorne. Das wäre auf jeden Fall schon mal gut. Okay, komm, gib mir mal ein wenig, äh, Sonnenenergie. Dankeschön. so. Yeah, das wird richtig cool, oh Mann, oh Mann. Drei Wellen, oh mein Gott. Okay, Leute. <lacht> da brauchen wir vielleicht noch mehr Parts, als ich dachte, für, diese, für diesen Bereich. Welt? Ja, Bereich. hä, warum sage ich Welt? Ja, für diesen Bereich brauchen wir anscheinend länger, als ich dachte. Wir werden gleich sehen, wie diese Pflanze oder diese vielleicht auch, weiß ich nicht, am Schlafen ist. Das werde, ich euch, das werde ich zeigen welche dann bereit bin, welche dann bereit bin, zu setzen. Hier, würde ich sagen, machen wir dann nur das Meißen. Hier vorne dann den Kohl. Hier dann die Da. Und dann machen wir hier die Barriere. Ja. I, I, that sounds good to me. So, let's go. Machen wir so. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt eine gute Idee war. Aber ich denke schon. Dann machen wir hier eine Hochweil, noch so machen wir das. So habe ich das jetzt entschieden. Na? Und so machen wir das Hatte noch nicht pflanzen, weil ich muss ja noch das Doppelte bezahlen. Wegen der Kakaobohne. Oh Mann. Ja komm, man machen so. Und dann machen wir so. Und dann zack. er seht jetzt schon, ich schlafe steht schläft. Aber hier, bam! Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee! Und ist er wach auf einmal. Kaffee, Kaffee, Kaffee! Sorry. Wir brauchen noch ein wenig von denen hier. Oh yeah. Ich brauch mehr Sonnenenergie. Sonst schaffen wir das nicht so ganz einfach, Mann. Okay, hier unten sind wir, glaube ich, schon mal fertig gesichert. Falls so. immer der Chunk kommt, der, der Chucky da. Oh geil, 1000er. Geil, Dankeschön. Dann packen wir hier irgendwo so einen Blumtopf und dann den Hypnopilz. Ich glaube, das ist so cool, oder? Ja, das machen wir so. Das ist, glaube ich, cool. So. Zack. Okay, sorry. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas so gehört, aber. <lacht> Irgendwie nicht. Sorry. Wir brauchen aber für den noch eine Kakaobunde. Bitte geben Sie ihm, wie sie sind. Ich bin arm. Bitte, brauch Kakaobohnen, danke Sinn. Hier, wach auf. Nom! Oh, uh, jetzt ist er wach. Kakao! Kaffee! Ja, schick Kaffee, aber ich nenne die Kakaobohnen. Das ist halt, heißt halt hier Kaffeebohnen. aber ich nenn, Ich nenne es einfach Kakaobohnen, okay? Lasst mich! Oh Mann! So, jetzt sollte die, die, die Ups, jetzt hab ich rausgeklebt. Da sollte die erste Welle kommen. Ja, genau. Jetzt kommt die erste Welle. Zack! Wer hier oben kommt, der Typi, Der Pogo-Typ. Da haben wir verkackt. Da haben wir einfach verkackt. Also jetzt so Jog, ne? Achso, jetzt kommt keiner. Kommt noch keiner. Oh, zum Blut. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich okay, sie mal alle. Seht ihr das? Der sieht von hier aus schon. Okay, das, das war gut. Eine Gute Entscheidung war das von mir, die bitte zu nehmen die sind ja auch vor, vor allem auch schnell. Mhm. Scheiße, ich brauche eine Kakaobohne. Dankeschön. Blum. sollen wir hier ein paar Sniper? Okay, sind eigentlich gar keine richtige Sniper, aber das. Ha, da kommt der Pogo-Typ. Zum Glück haben wir Zahlen dahin gestellt. Ja, da kommt er nicht rüber. BÄM! Bricht's kaputt, Alter. Was jetzt? Soll ich wach machen? Als nächstes machen wir dann hier eine Barriere, eine Hochwalnuss, eine Triple Deluxe-Walnuss, mit neuem funky Mode. <lacht> Bam, oh, guckt euch das an, wie cool das ist, ey. Ich wollte das Spiel immer noch nicht haben, das kostet vielleicht 5 Euro oder so. Also, ich würde es holen, oder holst du es kostenlos auf dem Handy? ich meine, auf dem PC ist auch ein wenig cooler, oder? Naja, wie auch immer. Ich habe das Glück gehabt, dass ich das in einer Zeit gekauft habe, wo es noch kostenlos war. Auf Origin. Es war nur für eine kurze Zeit, für eine Woche oder so. Ah ja, jetzt im Moment ist ja auch Sims 4 äh, nicht kostenlos, aber das kostet nur 4 Euro. Äh, 4 Euro, ich meine 10 Euro, meine ich. Das ist das Vielfache, glaube ich. gesunken. Das ist preis. Keine Ahnung, ich bin dumm. Aber ich werde mir auf jeden Fall holen und dann werde ich es eventuell nochmal streamen oder so. Wenn du wieder zusammen mit Mario Maker hast du mal äh, das. Weiß ich noch nicht. Aber ich denke, das wäre mal schon ganz cool, oder? Was meint ihr? Oh man, diese Runde ist mega lang, aber ich krieg zumindest ganz viel Geld hier. Immerhin etwas. Hier. Verdammt! Ja, okay, dann kann ich ihn zumindest damit abhalten. Okay. Lol. Warte kann ich nicht theoretisch. sie schläft na, na, wach halt auf hier. Also die Hypno, der Hypnopilz pilz würde zumindest wach bleiben, aber nur. So, falls hier jemand essen will, na macht mal. Viel Spaß. Na toll, jetzt war es halt schon mit der ersten Welle, jetzt kommt die zweite, aber. Ich bin schon gespannt, was ab 5 minus 5 kommt. Habschipp 5, ja. Was passiert? Welche genommen? Achso, der war da noch, oder wie? Hä? <lacht> Egal. Na, da oben. Der Anführer wird es niemals schaffen, oder? Pray for the Anführer. Pray for the Anführer. Oh Money. Money ist wichtiger als Sonnenenergie. Wir wollen auch ganz, ganz viel. Und sobald ich mich durch habe, muss ich auf jeden Fall noch sehr viel spielen, privat. Aber.. Ihr werdet gleich sehen, oder weiß ich noch nicht wann, aber ihr werdet noch sehen, dass man, das ist eine richtig geile Methode nach, der Story, nach dem Story Mode, was auch immer. Also nach diesem Mode hier auf jeden Fall gibt, indem man dann viel schneller Geld und sowas farmen kann. Werdet ihr dann noch sehen, das ist sehr, sehr epic. Oh Mann, nice. Killt die noch! den hier auf. Der einfach nicht stirbt, ne? Der wird einfach nicht sterben. Was ist das für eine? Gibt's denn sowas? Ha, Pogo-Man. Komm, das Typen, kommst du nicht, nicht durch. Hör mal auf zu naschen. Ich nasche am kneckebrot aber nicht an meinem <lacht> Walnuss machte da mhm. überspringen ja, das war klar wird einfach für immer wach ich glaube schon, oder? also das nur einmal verwenden, okay, zum Glück ich hatte irgendwie die Befürchtung dass man das vielleicht sogar zweimal verwenden muss oder so aber nein, zum Glück nicht komm, macht ihn down! Guys, kill ihm kill it, ich freu's please exit ich würde den, sehr die restlichen der, der, der, der, der Reihe der Welle. Guck mich den da an, der ist schon so, nein, mir geht's auf jeden Fall noch gut. Der wird gleich auch so sein. Oh, da haben wir wieder den Leitertypen. Fuck, wir haben wieder den Leitertypen. Killt den Leitertypen, Leute. Der Leitertyp. gewarnt ich habe euch gewarnt aber niemand hört mich <lacht> egal so alles wieder gut na no, kommt ja nicht durch no, das tut mir aber überhaupt nicht leid Kekse. so läuft doch alles okay also die Runde hier gerade die geht äh, füllt schon die Hälfte der Folge das verwundert mich ehrlich gesagt aber okay. Vielleicht behalte ich sogar die Kombo mit der Kaffeebohne und dem Stinkpilz. Weil die ist echt cool, was ich hier gerade aufgebaut habe. Finde ich echt cool. Oh, da kommt er an mit seinem Kumpel. Da hat er sich Freunde gemacht. Yeeha! Halt, stopp! Hier kommt ihr ja trotzdem nicht durch. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell! schnell. Yes! Nom. mit dir. Oh uh, ja, und hier noch eine rein. Oh, moin. Mo äh, moin, was? Ich wollte sagen, neueste Coin. Oh, okay, lass okay, den letzten beiden Gegner kommen. Yes, wir haben es geschafft und kriegen eine Wasserkanne. Ich weiß nicht, wo, wo das ist. Ich hab nämlich gerade schon darüber geredet. Ich freue mich. Was ist nicht unnütz. Gießkanne, jetzt kannst du den Zen-Garten-Modus spielen. Was ist das? Wir werden es jetzt sehen. Hey, guck mal. Mit, mit, mit, mit dem K. Du hast eine Giftkanne gefunden. Oh, oh, aus diesem Anlass präsentiere ich dir deinen eigenen zen -Garten. Hey, ich gebe dir sogar ein paar Spaßlänge für den Anfang. Bring die zu Wachsen und wenn sie dich reicht, belohnen mit richtig geilen Moneten. Spaß. Ja, und hier kann man alles aufbauen mit ganz vielen Pflanzen und dann kriegt man ganz viel Geld. Und so fahren man am besten Geld, glaube ich. Wenn wir ganz kurz etwas hier bleiben, ach so, ich kann doch gar nicht raus, was das Tutorial ist. Oh ja, ich weiß auch, weil ich früher immer auf meinem Handy immer wieder alle 10 Minuten oder so, auch falls ich die Zombies gegangen bin, nur wegen dem Kack hier. Deine Pflanzen brauchen Dünger zum Wachsen. Geh zum Laden und um Dünger zu kaufen. Hey, willkommen in der zen gartenabteilung meines Landes. Ich bin dünger, weil du vorbeigekommen bist. Das machen nicht, das machen nicht alle Leute. sich ruhig mal um. Ich, ich gefällt dir noch was anderes. Ja, hier gibt es noch andere Sachen. Ah ja, und hier hat man es gesehen. Hier gibt es geile Upgrades. Die müssen wir alle noch kaufen. Mit der goldenen Gieß kannst du gerne mehrere Pflanzen. Das ist einfach nur, damit das nicht... Klick, Bam, Klick, Bam. Mit dem kannst du... Klick, Bam. Klick, Bam. Alle. So, weißt du. So, wir haben Dünner von denen bekommen. Zack. Und dann werde ich schon größer. Und wir kriegen Coins. Und so je größer die werden, desto mehr Coins bekommen wir. Das war's für den Moment. Kommt wieder, wenn deine Pflanzen Pflege brauchen. Ja, das werde ich dann wahrscheinlich aufstehen oder so noch nicht machen dann. Der Zen-Garten ist echt zick, was? Du kannst dich jetzt auf dem Hauptmenü aus besuchen. Aber ist genug davon, du musst dein Haus verteidigen. Ich muss dir aber warnen. Das nächste Level wird dir nicht schmecken. Warum? Du bekommst mit Unmengen von Bungee-Zombies zu tun. Ich hasse diese vermeideten Bungees. Ich hasse sie! Ich hasse sie von Herzen! Und wie die Pest! Heidewitzka, da kommen die Blödmänner schon! Aber gegen die gibt's doch eine Pflanze. Äh, was? Oh, Minigame! Okay, da. Das habe ich ja verfolgt Ich brauche was zum Angreifen. Wir essen ihn einfach auf. Das geht, glaube ich, auch. Ich mache euch richtig den freaking gar aus Chancen liegen bei euch bei null. Wir genießen die Musik noch ein letztes Mal. Vielleicht kommt sie auch noch bei den Mini games Aber das weiß ich einfach nicht. Was ist das denn hier für ein Card? Lass doch meine Pflanze liebe, Alter. Was soll der Mist? Lass ihn doch in Ruhe, ey. Bist du denn irre oder so? Irgendwo im Kopf bist du doch irre, ich seh's doch. Hi ah, ja. hi ha, ich ja gesagt. Ich sagen, ah ja. Ah, ja. Egal. <lacht> Ja, ich würde sagen, nach diesem Bonus-Level hier, nach dem Minigame, was auch immer, werden wir den Part schon mal beenden. Also den Part auf jeden Fall schon mal beenden. Weil ich glaube, mehr schaffen wir noch eh nicht mehr. Guck ich das an, Alter, meine ganzen Piranha-Pflanzen hier. Ja, bald ist ja auch ein Smash dabei. Bam! Ist da noch Schaden gehabt. Meine krassen... nein nein nein nein, nein. Was soll der Müll? Das hab ich gesehen. Komm her, du dummer, kleiner. Dreckskeller, das find ich nicht nett. Nein, nein, ganz so gar nicht. Nein. Nein, nein, nein. nein, das ist nicht nett. Das geht gleich auf die Boy. Das bin ich nicht in Ordnung. Da musst du jetzt deinem Leben bezahlen. Was du hast Pech gehabt. Und dann kann man das jetzt auch wieder oh, nicht. Nee, du hast einfach verschissen Was singe ich hier? Bin ich dumm? Egal, es macht mir Spaß. Also lass mich in Ruhe okay. Hä? Okay. Oh nein. Ja, die sterben mit alle. Oh nein, stimmt. Nicht alle. Oh, die Schnapper können die killen! Deshalb haben wir die hier, damit die das zeigen. Ja, die Schnapper, können die killen. Alles klar. Ja, äh, was mache ich jetzt? Ich kann nichts machen. Bombis? Please? Nein? Ja. Bombis! Bombis, Bombis, Bombis, Bombis, Bombis. direkt. Wow. direkt du auch. <lacht> Kabums! Nein, ich wollte da gerade was drauf pflanzen, du Oberkeg. Nett ist das auf gar keinen Fall. Äh? Ein es ist, es. Yeehaw, Uuuuuh! Der macht auch gleich wieder. Okay. Oh, schon angeschrieben, das bin ich mir gleich nach. Das ist ja eh schon fast der Ende der Runde. Schon gleich das letzte. Interessant auf jeden Fall. Schnapp, schnapp, Schnee schnapp, schnapp, die Mama Jade oder? Schnapp hier zu, ja. Keine Chance, du. mir leid, Leute. Das ist der Anführer. Los bei den Piranha-Pflanzen. Wir schaffen das. Yeah. Ich Pflanze nicht, weil der da oben ist. Nein, nein, nein. Oh Mann, zu spät. Na, egal. Oh nein, oh nein. das ist ein Zwei. Jetzt sehe ich es Das ist ein Zwei. Na komm. Komm, geht keine Chance. Das sind hier mehrere hier ineinander hier, ne? Was seht ihr da? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Help! Und falls ihr ganz viele Mausklicks hört, dann tut's mir leid, ja. Weil ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Man klickt halt viel, okay? Komm halt leider etwas hören, aber egal. Nein! No! No! Die Bombe. Die Bombe muss es machen. BAM! Weg mit euch. Boah, ich werde jetzt verreckt, Leute. Ich werde jetzt richtig verreckt. Meine Güte. Mal jetzt her. Ja, das passt doch fürs Fond. So, ja? Sollen wir das symmetrisch machen? So, nice. Und wir kriegen dafür. Knoblau. Das macht ein Kloblauch Kloblauch leider Zombies andere rein warum oh, ach so ja das kenne ich zum Beispiel ist er hier in eine Richtung frisst er das Bläh. Und dann geht er irgendwie nach unten oder nach oben in die Richtung in die Linie kann nützlich sein muss aber nicht oh nein warte das ist nicht der was ist denn dann der hier habe ich irgendwas ver verpasst was ist überhaupt von hm? Okay, da gucke ich jetzt auf jeden Fall erstmal nach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung auf jeden Fall da. Und in der nächsten Folge werden wir weitermachen. Wahrscheinlich werden wir da übernächsten oder überübernächsten oder so das dann durchmachen. Endlich ist Story Remote. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat. Also oh, das habe ich schon gerade gesagt. Egal. Haut rein und tschüss.